Mitteilungen eines Rosenstrauches. Ein gelb blühender Rosenstrauch teilt sich freudig aus seiner naturreichen Evolution einem geistig sehr beschenkten, medialen Herzensmenschen, Künder, mit Botschaftsthemen, Familien in den reinen Welten. Negativenergieaufnahme durch Beifall. Gewissensberuhigung durch Errichtung von Tierreservaten. Hochmütig gewordene Künder und die Gefahren. Die sie und ihre Bewundern die Anhänger erwarten. Große Schwierigkeit des Gottesgeistes, die Menschen direkt zu erreichen und sie vom himmlischen Leben und seinem Gesetz zu informieren. Energienotstand im Fallsein und besonders auf der Erde, deshalb sparen die himmlischen Wesen mit Energien. Dies sollte uns zum Nachdenken anregen. Die Zeit, eine bewusst angelegte Schaffung der Fallwesen in der Erdsphäre, zur schnelleren seelischen Auflösung. Freier Empfang einer Mitteilung unter den himmlischen Wesen. Zweifel, Missgunst und die Folgen davon – ein Beispiel zur Selbsterkenntnis. Der Gottesgeist bietet den offenen Herzensmenschen eine gesetzmäßige Schilderung aus dem Naturreich an. Zuerst offenbarte sich zur Einführung ein himmlischer Lichtbote. Die sich aus ihm verströmenden göttlichen Lichtströme empfing der Künder über seine hochschwingenden Gehirnströme, der zuvor die innere herzliche Verbindung zu einem gelben Rosenstrauch herstellte. Die innere geistige Kommunikation zwischen dem Künder und der Pflanze kam deshalb gesetzestreu zustande, weil sich der Gottesgeist über die ziemlich freien und geöffneten Naturreich Seelenpartikel des Künders schon offenbaren kann. Dadurch konnten sich die Lichtströme aus dem Naturreich von einem Rosenstrauch, der sich zu diesem Zeitpunkt in wunderschöner Blütenpracht befand, freudig der Menschheit mitteilen. Der Künder schrieb die geistige Lichtsprache des Rosenstrauches auf vielen handgeschriebenen Seiten auf. Dies gelang ihm sehr gut, doch ab und zu hinderten ihn Geräusche inner und außerhalb seines Gartens an einer fließenden Aufnahme der von der Pflanze gesendeten Lichtimpulse. Diese äußeren Störungsphasen glichen wir reinen Gotteswesen in Verbindung mit Naturführern der himmlischen Sphären dadurch aus, dass wir die verzerrten und undeutlichen Impulse vom Rosenstrauch zum Künder korrigierten. Dies durften wir Gott gewollt tun, weil sonst keine reine Aufnahme möglich gewesen wäre, da jedes äußere Geräusch den Ich Bin Liebestrom stoppen oder verzerren kann. Deshalb unsere korrigierenden Impulse bei den himmlischen Künder, der vor der Inspiration in einem hochschwingenden Herzensgebet Gott um das Zustandekommen der inneren Kommunikation zwischen ihm und dem Rosenstrauch erbart. Sei herzlich gegrüßt, du treuer himmlischer Künder im irdischen Sein. Dein Mensch erbart vom Gottesgeist das Zustandekommen einer inneren Verbindung zwischen dem Naturreich und dem was dein Augensinn momentan vor sich wahrnimmt. Zur inneren Kommunikation, die der Gottesgeist gerne unterstützt, hat dein Mensch einen gelben Rosenstrauch ausgewählt. Zuerst wurde dein Mensch, vom Gottesgeist zur inneren Kommunikation mit dem Naturreich und den reinen Gotteswesen, mit einer Kurzbotschaft in der Gesamtschwingung angehoben. Dies war nötig damit die Gehirnzellen zur Aufnahme des hochschwingenden Gotteswortes und der Impulse des Rosenstrauches vorbereitet sind. Dann erst versucht der Gottesgeist nach seinem Willen, im Unsichtbaren über zwei auserwählte göttliche Wesen aus den himmlischen Sphären, die feinen Impulse vom Rosenstrauch zu deinen Gehirnzellen weiterzuleiten. Beide helfen die Liebeströme Gottes richtig zu steuern dies sind geistige Energien aus der Urzentralsonne allen Seins, die zuerst in das Naturreich und dann zum Rosenstrauch fließen, damit dieser sich Gott gewollt dem Menschen mitteilen kann. Die zarten Impulse des Rosenstrauches gelangen in die menschlichen Gehirnströme, dann weiter in die feinen Gehirnzellmembranen und letztendlich in dein Oberbewusstsein. Dies ist für sie nicht so schwierig, jedoch für einen Menschen der inneren Einsprache schon. Denn die Empfindungsmitteilungen können sich verzerren durch einen von außen kommenden Laut, der ein großer Störfaktor in der Aufnahme der zarten Impulse aus dem Naturreich sein kann. Deshalb, ihr Menschen guten Willens, habt für den prophetischen Künder des inneren Gotteswortes Verständnis, der wahrlich immer sein Bestes gibt. Er ist ständig verschiedenen äußeren und inneren Schwingungseinflüssen unterworfen. Habt also Verständnis für jeden Seinskünder Gottes, der bereit ist Opfer zu bringen, damit ihr über sein inneres Hören vom Gottesgeist himmlische Gesetzmäßigkeiten erfahrt, die für euer Erdenleben nützlich sein können, da ihr dadurch eurem geistigen Leben näher kommt. Im reinen Allsein gibt es für uns lichte Wesen keine äußeren Störfaktoren bei der inneren Kommunikation, weil für uns alles mit sichtbaren Bildern abläuft. Daran kann jedoch ein anderes Gotteswesen nicht teilhaben, außer es möchte mit uns dieses eigentlich unsichtbare, jedoch sehr wichtige Ereignis aus unserem Bewusstseinsstand miterleben. Das lassen wir manchmal zu, damit es für den Gleichklang ein besseres Verständnis gibt. Ein empfangenes Bild von unseren Geschwistern, wird in unserem momentanen unterschiedlichen Bewusstsein für uns verständlich verarbeitet. Dieser geistiger Vorgang wird benötigt, weil wir verschiedene Urseinsgeburtszeiten aufweisen. Deshalb gibt es der Bildersprache verschiedene innere Auswertungen in jedem reinen Geistwesen. Um beim Mitteilungsaustausch den inneren Gleichklang zu erreichen, geschieht ein Energieausgleich zwischen den kommunizierenden Geistwesen. Ein in der Schöpfungsevolution schon weiterentwickeltes Wesen, Gibt dem anderen Geschwister zum besseren Verständnis seiner Bildersprache, kurzzeitig seine Geistkörperenergie? Das geschieht aber nur selten, da wir auf den Wohnplaneten in unseren Geistkörpern meist die gleichen Äonen-Evolutionszeiten besitzen. Diese normalerweise notwendigen gleichen Evolutionszeiten weisen unsere gezeugten Kinder nicht auf die bis zur Bewusstseinsvollreife noch gerne mit uns auf unseren Planeten und den Wohnstätten leben. Wenn sich ihre Vollreife anzeigt, wollen sie selber die Planeten ihrer zukünftigen Wohnstätten zu einem selbstständigen, freudigen, himmlischen Leben auswählen. Wir unterstützen sie mit unseren Kenntnissen, die uns der himmlische Vater im Ich Bin erblich übertragen hat. Wir sehen unsere selbstständigen Kinder nur ab und zu da jedes reine Wesen ab der Vollreife vom Elternteil vollkommen gelöst leben sollte. Der Grund dieser gesetzmäßigen Maßnahme des zur Vollreife herangewachsenen Gotteswesens ist, dass die aufopferungsvolle Aufgabe, ein Gotteskind ins göttliche Leben zu weisen, den Eltern weiterhin viele Seinskräfte kosten würde. Dieser Ablauf geschieht so bereits seit vielen Zeiten. Ein weiteres Zusammenleben mit den Eltern erfolgt nach der Vollreife nicht mehr. Sie trennen sich, da die himmlischen Familien untereinander nie eine Bindung kennen. Die direkte Verbindung wird auch nie abgebrochen, da wir himmlischen Söhne und Töchter einer göttlichen Herkunft durch die innere Kommunikation des Bilderschauens immer miteinander verbunden sind. Außerdem gibt es für uns die ewige Besuchsmöglichkeit mit unserem Lichtkörper der eine Transformation der Geistpartikel, angepasst an eine andere Umgebung oder einen anderen Planeten, jederzeit durchführen kann. Deshalb sehen wir reinen Wesen eine vorübergehende Trennung von unserem göttlichen Kind niemals als etwas Trauriges oder Bedauerliches an, im Gegenteil, wir freuen uns so sehr über unser selbstständig gewordenes Kind, dass wir deshalb ein Freudenfest veranstalten, zu dem alle eingeladen sind, die unser Kind kennen. Das kann ein großes Fest mit Reigentänzen sein, die wir dann alle gemeinsam aus dem erschlossenen Inneren Selbst und mit einem himmlischen Instrument begleiten. Zu eurer Information, das Innere Selbst befindet sich in der Nähe unseres Lebenskerns, Herz, es ist das geistige Speicherbewusstsein der himmlischen Schöpfung und beinhaltet dazu unsere sämtlichen Evolutionserlebnisse mit Erkenntnissen und Erfahrungen, die wir immer in Bild und Ton abrufen können. Jeder von uns trägt zur Gestaltung der Tänze und Musikstücke bei, die wir in uns abrufen und alle gemeinsam zu reigen zusammenstellen, so wie es uns gefällt. Damit wir im Gleichklang tanzen und uns einheitlich bewegen können. Erst dann tanzen wir zu den Musikstücken eines gemeinsamen Orchesters, bei denen jeder von uns vorher ein kleiner Komponist war und zugleich ein Instrumentenspieler ist. Die Musikstücke rufen wir alle gleichzeitig aus dem Inneren selbst ab und verbinden es im Geiste zu einem Orchester. Danach bewegen wir uns gemeinsam im eingeübten Tanz. Dies ist viel schöner als ihr es aus eurem im irdischen Leben kennt. Bei euch gibt es Komponisten und Solisten die nur auf Beifall warten, um mit dieser Zuhörerkraft hochgehoben zu werden. Das ist aber ungesetzmäßig und auf die persönliche Darstellung ausgerichtet. Die Fallwesen schufen es deshalb, weil sie dadurch ihre Energien, die sie nur noch sehr gering zur Verfügung hatten, verdoppeln oder verdreifachen konnten.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 wieder alleine auf dem von ihnen bewohnten Planeten leben zu können. Erst wenn ihr geliebtes Kind das großräumige Elternhaus verlassen hat und ein selbstständiges Leben in einer Dualpartnerschaft pflegt, sind sie imstande, eine neue Evolutionsreife anzustreben. Die eingesetzten kostbaren Kräfte für die Fürsorge und Herzensliebe zu ihrem geliebten Kind gestattete es ihnen nicht, in eine weitere höhere Evolution gemeinsam zu gehen. Für sie drehte sich alles um ihr Kind. Ihr werdet nun fragen, wie lange die Begleitung bis zur Vollreife bei uns dauert. Wir reinen Gotteswesen haben eure Zeitverhältnisse nicht, deshalb ist ein himmlischer Augenblick niemals mit eurem Zeitablauf zu vergleichen. Wir sind sehr fürsorgliche Herzenswesen und tun alles für unser Kind, nach dem Vorbild unserer geliebten Schöpfungseltern die schöpferisch auch so im Allsein wirken und zu uns in aller Ewigkeit sehr liebevoll und fürsorglich sind. Darum ist auch unser Erbgut von ihnen so liebevoll und zärtlich in uns aktiv. Wir können nicht anders sein als sie sind und leben. Das übertragen wir bis zur Vollreife an unsere Kinder und sie geben dies weiter an ihre Nachkommenschaft. Es gibt einen ewigen Kreislauf der Herzlichkeit in der Familie Gottes zu der ihr wieder herzlich eingeladen seid, um so mit uns zusammenzuleben. Für die Dualpartnerschaft halten die nun reifen Töchter und Söhne ausschau nach einem ihnen im Wesen ähnlichen Lebenspartner, der mit ihnen auf jeden Fall im ewigen Evolutionsgleichklang schwingt. Anders ist im Urgesetz Gottes eine Dualverbindung nicht lebbar, da sonst Missklänge aufgrund der unterschiedlichen Evolutionsreife entstehen. Mit einem weiteren freudig angenommenen himmlischen Evolutionseon fließt aus dem Wesenskern eine stärkere Lichtintensität in die vererbten Geistpartikeln. Dies bringt sie in eine höhere Bewusstseinsreife bzw. zu größerer geistiger Weitsicht, erweiterter Handlungsmöglichkeiten und vor allem zu mehr Energie, die sie neu beheimatet auf höher schwingenden Planeten, in der Dualpartnerschaft glücklich und geistig erweitert leben. Würde ein unterschiedlicher Evolutionsstand der Dualpartner bestehen, könnten sich durch die unterschiedliche Lebensweise ihre Herzen, Wesenskern, nicht im Gleichklang mit den Liebeströmen aus der Urzentralsonne berühren und ein harmonisches Zusammenleben könnte nicht von Dauer sein. Die nun reifen Gotteswesen erhalten vom Ich bin liebestrom aus der Urzentralsonne verschiedene Empfehlungen über ein zukünftiges Dual. Daran halten sich die Schöpfungswesen Gottes im freien Willen, weil sie wissen, der Allgeist hat für sie die allerbeste Empfehlung und Übersicht. Die Wahl treffen sie aber selbst. Haben sich glückselig zwei Wesen im Herzen gefunden und sich für ein gemeinsames Dualleben entschieden, sehen sie sich nach einem ihnen zusagenden Wohnplaneten der himmlischen Lichtebenen um, die sich in Ellipsenbahnen um den geistigen Mittelpunkt der Gesamtschöpfung die Urzentralsonne bewegen. Wurde er gefunden, dann leben sie glücklich und zufrieden in vollkommener Selbstständigkeit, ohne einen Rückblick auf den Ort, wo sie einst lebten. Der Gottesgeist gab einen kurzen Einblick in das himmlische Seinsleben, weil oft von den Menschen guten Willens die energetischen Zusammenhänge einer Dualkommunikation missverstanden wurden. Darum die kurze Erörterung des Gottesgeistes bei der Korrektur der Ich Bin-Liebe-Tröpfchen, die der Künder im freien Willen zu der gegebenen Botschaft mit aufnahm. Nun zur himmlischen Bildersprache. Alles im ewigen Leben vollzieht sich in Äonenumlaufzeiten Umlaufzeiten um die Urzentralsonne, die unsere Evolutionsreife fordert. Da die himmlischen Wesen eine unterschiedliche geistige Reife, Evolution, haben, ist es sinnvoll um Missverständnisse zu vermeiden, ein empfangenes Gedankenbild im Geistkörper nur für uns zu schauen. Dies ist keine Geheimniskrämerei im reinen Allsein, sondern ein logischer Gesetzesbeschluss für unterschiedliche Bewusstseinsstände aller göttlichen Wesen, die ab der Geburt ihrer Lichtkörper eine unterschiedliche Lebensdauer an Äonen auch aufweisen. Es ist sicherlich für euch Menschen gut zu verstehen, dass die ältesten Geistwesen des reinen Allseins es am leichtesten haben, Gott Vater Ohr in seinem Bewusstsein der bestehenden Schöpfung zu erfassen, jedoch auch ihnen gelingt dies nur einigermaßen. Im reinen Allsein vollzieht sich also die gegenseitige geschwisterliche Kommunikation in der Gedankenbildersprache, die nicht offen einsehbar ist. Während unsere Gedankengänge und Bildaussendungen aus unserem momentanen Evolutionsstand für alle Geschwister offen zur Einsicht, so kämen eventuell Missklänge durch die unterschiedliche Reife der Geistwesen zustande. Die Gleichheitsstellung aller Gotteswesen im ich bin liebegesetz schützt vor Missklängen und verhindert diese. Deshalb gab und gibt es keinen Neid auf ein höheres Bewusstsein bei den sich herzlich begegnenden himmlischen Geschwistern aus der Familie Gottes, die sehr gerne freudig und friedvoll in der Alleinheit Gottes zusammenleben. Dies steht euch allen im Fallsein lebenden Wesen Gottes wieder bevor. Nun gehen wir wieder in das Bild des gelb blühenden Rosenstrauches, der sich schon danach sehnt, euch von sich zu berichten. Schaue, Künder! Bitte bewusst mit deinen Augen zuerst die ganze Rose an. Dann nehme den Kontakt zum Rosenseelchen auf, das ein Überträger der göttlichen Liebeimpulse auf deine Gehirnzellen ist. Diese Impulse fügen sich jedoch vorher im Oberbewusstsein Silbe für Silbe zusammen und kleiden sich anschließend in menschliche Worte, wie zum Beispiel bei einem Puzzlespiel. Nun beginnt der Rosenstrauch mit seiner zarten Impulsmitteilung, die zwei himmlische Wesen an den Künder dreidimensional übersetzt zu übermitteln versuchen. Ich bin eine bescheidene Pflanze des ewigen himmlischen Lebens, aus dem göttlichen Naturreich, die sich dir, einem Menschen, freudig mitteilen möchte. Ich freue mich sehr über diesen Glückseligkeitszustand des Auserkorenseins. Wer von uns einmal diese Glücksempfindungen als Pflanze mit ihrer schönen Form des ewigen Schöpfungslebens verspürt hat, der jubiliert dem inneren Licht der Liebe so sehr zu, dass er keine andere Seinschwingung mehr als diese liebt. Das erlebte Glücksgefühl ist das allerhöchste für uns aus der Gattung der himmlischen Rosen, die gerne mit ihrem Liebeduft sprechen, ja, alle reinen Lichtwesen Gottes damit beschenken. Es ist das Großartigste für uns, wenn sich ein reines Lichtwesen über unseren Blütenduft erfreut den wir aus der inneren Freude unseres Schöpfungslebens aus unserem Blütenkelch ausatmen. Die innere energetische Kommunikation miteinander erlaubt uns, viele verschiedene Düfte für den Geruchssinn zu entwickeln, die auch sehr dezente Farbstrahlungen aufweisen. Sie sind wahrlich unser kleines Herzensgeschenk für die reinen Lichtwesen Gottes im himmlischen Sein. Außerdem beschenken wir sie mit unserer gottgewollten schönen und grazilen Form, die sich in verschiedenen leuchtenden Pastellfarbnuancen zeigt. Wir können auch die Farbgestaltung unserer Mitteilungsfreude sofort anpassen. Wenn wir in heller Freude über ein Ereignis sind, erstrahlt unser blühender Strauch in den allerschönsten farbigen Lichtstrahlnuancen des himmlischen Lebens, das wahrlich für uns immer ein Genuss ist. Wir stehen über die Verbindung mit dem Naturreich immer in direkter innerer Kommunikation mit der Urzentralsonne. Sie ist für das gesamte Schöpfungsleben die energetische Nahrungsquelle, auch für uns von der Pflanzengattung der Rosensträucher. Über die sieben himmlischen Prismensonnen erhalten wir einen Lichtimpuls nach dem anderen. Diese Impulse sind für uns das Großartigste zum Nachempfinden, da sie uns immer neue Lichtbilder übermitteln, welche die Lichtanmut Gottes widerspiegeln. Wir alle sind im reinen Allsein miteinander energetisch verbunden und freuen uns, die Kommunikation ständig pflegen zu können. Sie reist niemals ab, weil wir in unseren Kleinstwesenskännchen, für euch Menschen unsichtbar, die Gabe besitzen, unsere Liebeimpulse auszusenden und andere zu empfangen. Im himmlischen Sein ist sie natürlich viel schöner und verbindender als hier im materiellen Sein, wo wir zurzeit leben. Es ist hier sehr schwierig zu leben, da wir ständig rauen klimatischen Bedingungen unterworfen sind. Von einem Moment zum anderen treten oft sehr starke Temperaturunterschiede auf. Besonders schwer zu ertragen sind für uns die oft sehr kalten Winterzeiten. Wir empfinden sie als sehr schmerzhaft, obwohl wir zur Lebenserhaltung eine äußere Rinde tragen die wir von unserem geliebten Schöpferlichtgeist für die Existenz auf dieser Erde erhielten. Doch durch die viel zu schnelle Entstehung der Grobstofflichkeit dieses Planeten und die damit verbundenen klimatischen Lebensbedingungen ist unsere Anpassung an das irdische Naturreich etwas zurückgeblieben, die aber für unsere guten Lebensbedingungen und auch um schmerzfrei zu bleiben, notwendig wäre. Eine Anpassung des Naturreichs an euren Planeten geschieht ununterbrochen. Nichts lässt der Allgeist aus, um uns zu helfen, unser irdisches Leben erträglicher zu gestalten. Für diesen grobstofflichen Zustand ist das menschliche Wesen aus dem Gottesherzen verantwortlich. Wir sehen die Menschen trotzdem als unsere Lebensfreunde, auch wenn sie sich uns gegenüber oftmals mit erkalteten Herzen zeigen. Unsere äußere Pflanzenrinde kann die starke Kälte in der Winterzeit vom inneren Versorgungsstrom noch nicht ganz abhalten. Deshalb ziehen wir uns mit dem Lebenssaft, der der Kraftstrom Gottes in flüssiger Form ist und in unserer Pflanzengestalt kreist, magnetisch gesteuert zum Selbstschutz in unser Wurzelwerk zurück. Daran bleiben wir gerne zur Überwinterung mit den uns zur Verfügung gestellten Seinskräften, die uns Gott der Allgeber, in Stoßwellenimpulsen schenkt. Diese haben zuerst Eingang im Wurzelstock, denn dort befindet sich das kleine Wesenskernchen unserer Pflanzengestalt. Unser Wesenskernchen, vom Pflanzenreich abstammend, beatmet uns regelmäßig mit den Urlichtenergien Gottes, des Ich Bin. Die Ich Bin-Gottheit kennen wir nur als die uns sehr liebevoll vertraute und bekannte Urzentralsonne. Sie bescheint unser kleines Herzchen sehr zärtlich, das immer vor Freude erglüht, wenn sie uns neue Bilder des Urlebens zusendet. Aus ihr entstammt unser ewiges Leben. Ich erhoffe sehnlichst, wenn ich einmal mit meinem Wesenskernchen viele Evolutionszyklen durchschritten habe und nach Abschluss meiner Evolutionsaufgabe wieder in das himmlische Pflanzenreich zurückkehren darf, einen neuen, viel größeren Weitblick in das allumfassende Gottesgesetz. Einige in mir vollkommen ausgereifte Gesetzesfacetten aus dem Mineralreich, die in mir aufleuchten, wenn ich sie freudig abrufe, kenne ich schon. Doch zuvor frage ich im Mineralreich an, ob es sich mir in diesem Moment liebevoll verschenken möchte. Dann teilt es sich mir in Bildern mit, die mich wieder sehr erfreuen. Da ich sie einst in der Schöpfungsevolution im Mineralreich alle miterlebt habe. Doch nun sind sie viel schöner verziert in der Mitteilung der Bildersprache, die unser Erdenleben versüßt. So kommunizieren wir alle Zeit miteinander, nicht nur mit dem Mineralreich, das in uns bereits entwickelt ist und uns zur Abrufung in unserem Wesenskernchen erfreuliche Mitteilungsbilder schenkt, sondern auch mit der gesamten Natur. Es schenkt uns ebenfalls sehr schöne und lebendige Mitteilungen in Bildform, die sich aber in uns noch nicht vollkommen in ihrer Gesamtform zeigen. Sie stellen sich für uns noch unscharf dar. Doch sie zeigen uns die große Vielfalt des Hernen himmlischen Lebens, die wir immer weiter anstreben. Für uns Pflanzen aus der Rosengattung ist eine sehr liebevolle Kommunikation zum höher entwickelten Naturreich. Wie zum Beispiel zu einem großen, kräftigen Baum, der eine viel höhere Schwingung als wir besitzt, das allergrößte Glückserlebnis. Dieses empfinden wir nur kurzzeitig, da wir die hohe Energiekapazität zum Nachempfinden in uns noch nicht entwickelt haben. Dies ist uns erst möglich, wenn unser Wesenskännchen Herz, im Wachstum den Stand der Baumgattung erreicht hat, was aber über viele Zeiten stattfindet. Leider können wir die Bilder des großen Baumes bei der sehr freudigen Kommunikation in uns nur verzerrt und undeutlich empfangen. Doch ausschlaggebend ist seine verschenkende Liebebereitschaft, uns eine Mitteilung zu senden, die wir wie einen kleinen Schatz in unseren Herzen hüten. Irgendwann holen wir seine gnadenvolle Nachricht zur Ansicht wieder freudig hervor. Dieses Glück erleben wir nur kurzzeitig. Es sind Schallwellen die in unserem Wesenskernchen einen Jubelsturm zum Baum auslösen. Diese Freude ist uns unvergesslich. Viele Menschen sehen uns oftmals als etwas sehr Schönes, aber nur äußerlich, da sie mit ihrem Augensinn nur auf unsere Blütenpracht ausgerichtet sind. Ihre Begegnung mit uns, den Rosensträuchern, lässt uns von ihnen kaum etwas Freudiges nachempfinden, was wir im Gegensatz dazu von den reinen göttlichen Lichtwesen, die uns in ihren Empfindungen immer wieder ihre Herzensfreude schenken, jubilierend erleben. Das Schöne daran ist, dass sie uns die Lobgesänge ihrer Herzen nachempfinden lassen, die sie auch dem Urlicht im Ich Bin sehr freudig und gerne weitergeben. Kommt ein lichter Mensch mit seinem Wesenskern in unsere Nähe, den wir sehr hell leuchten sehen, dann erstrahlen wir mit ihm und danken ohne Ende unserem himmlischen Urlicht der Gesamtschöpfungssonne. Darum habt bitte ein weit geöffnetes Herz für uns aus der Natur, dann werdet ihr uns einst selber empfinden, wobei wir dankbar und überglücklich unsere Herzensimpulse verschenken werden. Die wünschen wir euch immer sehr herzlich, wenn ihr in unserer Nähe seid. Ohne euch wären die allermeisten Rosensträucher von uns wahrlich kaum lebensfähig. Ihr hegt und pflegt uns und schenkt uns neue Wurzelnahrung zum Aufbau der inneren Kräfte. Dafür danken wir euch. Doch das wird von euch Menschen selten angestrebt. Bitte vergesst es nicht. Alle Pflanzen sind froh und herzlich dankbar für eine liebevolle Fürsorge und Pflege in euren Gärten, Feldern und Wiesen. Bemerkung des Gottesgeistes: An dieser Stelle änderte die Aufnahme des in feinen Impulsen sprechenden Rosenstrauches. Weil der Künder sich wieder menschlichen Aufgaben zuwenden musste. Am darauf folgenden Tag übernahm er die Aufnahme der winzigen Lichtimpulse eines Rosenstrauches in seinem Garten, die wiederum die beiden himmlischen Lichtwesen übersetzten. Zum besseren Verständnis für die inneren Menschen mit der Gabe, mit ihren Herzen zu denken, versucht der Gottesgeist die ganze sichtbare und unsichtbare Situation zu erläutern. Der mediale Mensch. Künder, mit der Gabe das Gotteswort zu empfangen, weil seine Seele im irdischen Leben schon einen Bewusstseinsstand mit einer ziemlich hohen Schwingung erreichte und deshalb die hohen Klänge des Gotteslichts aufnehmen kann, saß bei seiner Kommunikation in der Nähe des angesprochenen Rosenstrauches, der sich ihm mit Hilfe des Gottesgeistes mitteilte. Er sprach gedanklich zuerst mit dem Rosenstrauch ohne seine feinen Impulse als Antwort zu empfangen. Erst als er mit den Lichtboten Gottes in energetische Verbindung trat, nahm er nach Empfehlung des Gottesgeistes anschließend die übersetzten Impulse des Rosenstrauches auf. Dabei nahmen zusätzlich zu den beiden reinen himmlischen Lichtwesen auch einige geistige Naturführer freudig daran teil die die Übersetzung aus der Natur gewinnbringend unterstützten, weil sie über viele Äonenzeiten im himmlischen Naturreich freiwillig ihre fürsorgliche Aufgabe verrichteten und daher viele Gesetzeserfahrungen für die Inspiration nach dem Gotteswillen mitbrachten. Da sie den himmlischen Naturreichen bereits lange helfen, kennen sie sich bei den Pflanzengattungen gut aus und können jede einzelne Naturfacette des Gottesgesetzes vertieft übersetzen. So stehen sie nicht nur dem Naturreich im reinen Sein mit Rat und Tat freudig zur Seite, sondern jetzt auch uns. Doch keiner von uns reinen Gotteswesen ist ein geistiger Lehrer von Gesetzmäßigkeiten, so etwas gibt es im himmlischen Sein nicht. Wir beziehen aus dem Inneren Selbst, dem Speicher- und Informationszentrum jedes einzelnen Lichtwesens, verschiedene Bilder zur Weitergabe, die wir vorher bei der Ich Bin-Gottheit erbitten. Dies verwechseln viele geistig orientierte Menschen, da sie im persönlichen Lehrprinzip der Fallwesen leben und nichts anderes kennen. Doch unser himmlisches Lebensprinzip ist auf unpersönliches Lehren der Ich Bin-Gottheit aufgebaut. Aus dem Inneren Selbst unseres Wesens, können wir beliebige Abrufungen vornehmen, die uns im Augenblick interessieren und wichtig sind. Doch wir selbst belehren kein anderes Wesen mit den Trillionen von Gottesgesetzfacetten, die es im himmlischen Sein seit Bestehen der Schöpfung gibt und auch ständig erweitert werden. Ebenso gilt das für uns im Naturreich. Wir helfen nur mit Hinweisen zum Beispiel dem Tier oder einer Pflanze, damit die Gottheitsinformationen aus dem kleinen Wesenskern von ihnen richtig verstanden werden, falls ihnen Gefahr droht. Doch nie sind wir ihnen gelehrige Lichtwesen. Dies zu wissen ist für die innere Menschheit sehr wichtig, weil sie sich irritieren lassen von hochmütigen belehrenden Menschen aus dem Fall, die eigensüchtig eingestellt, ein solch ungesetzmäßiges Leben wollten und sich darin noch wohlfühlen. Dies tun sie fehlgeleitet weiter, obwohl sich bald das Fall sein durch die bevorstehende Reinigung der Erde und ihrer Elemente sowie Neuformierung des materiellen Sonnensystems, dem himmlischen Leben bald nähern wird. Die Wunschwelt der tief gefallenen himmlischen Wesen mit unendlich viel Leid und Tragödien, endet nun nach der zeitlichen Abmachung. Deshalb der ernste Aufruf des Gottesgeistes, durch viele Künder verschiedenen Bewusstseins, an alle gutwilligen Menschen und ihre Seelen, sich umzuorientieren und schrittweise auf das himmlische Gesetzesleben vorzubereiten, das keine persönlichen Gesetzesbelehrungen kennt. Dies nur nebenbei zur besseren Information und zum besseren Verstehen der Gottesbotschaft. Der Gottesgeist spricht den Künder über einen himmlischen Lichtboten wieder an, nach der Empfangspause von einem Tag, hast du die Fortsetzung deiner Liebeverbindung mit dem gelben Rosenstrauch angestrebt. Die geistige Verbindung und Impulsaufnahme ist hier wieder möglich, weil deine Seelenschwingung genug hoch ist und dir der Gottesgeist grünes Licht zuweist. Bitte gehe wieder nur ganz kurz mit deinem Augensinn zum gelbblühenden Rosenstrauch und empfinde nach, was er dir in neuen Liebeimpulsen über die Gehirnströme weiter in dein menschliches Oberbewusstsein mitteilen möchte. Nun erfolgte eine erneute Lichtkommunikation aus dem Herzen des gelb blühenden Rosenstrauches zum geistigen Menschen mit der Gabe, den Gottesgeist zu vernehmen. Heute am sonnigen Tag, nehme ich als Rosenstrauch die Glücksempfindungen deines Wesens wieder auf und freue mich sehr, in tiefer Dankbarkeit meines kleinen Herzens, die ich zuerst dem Urlicht innerlich entgegenbringe weil es unsere Ernährerin ist und das ewige Evolutionsziel dazu. Als Rosenstrauch darf ich mich dir wieder aus meinem Bewusstsein mitteilen. Es ist wahrlich wieder ein Tag voll großer Schöpfergunst, den ich jubilierend und dankbar aus seinen Händen entgegennehme. Als ein großes Geschenk nehme ich über dich seinen Herzensausdruck dankbar an und sehe mich, als eine bescheidene Pflanze aus der Rosengattung glücklich erfüllt. Nun, ich antworte dir einem Menschen mit goldenem Herzen, sehr gerne. Du weißt meine einfache innere Impulssprache gut in dir zu verstehen, da meine ganz ähnlich beschaffenen Naturlichtpartikel in deinem Lichtwesen, das ich schon in groben Umrissen schauen kann, bereits wieder aufleuchten. Das Sehen und Empfinden wir nur bei sehr wenigen, uns gutgesinnten und freudig zugewandten Menschen, die nur das Beste für uns wollen. Wenn sie uns mit ihrem angehobenen Bewusstsein mit ihren Händen liebevoll berühren, verspüren wir es in uns als ein energetisches Labsal und unser Jubel ist ohne Ende. Schade, dass wir diese freudige Empfindungsphase nur kurz in uns erleben können. Dies wünschen wir uns öfters, ohne dabei Ansprüche an euch Menschen mit goldenem Herzen zu stellen. Wir sind schon so weit entwickelt, dass wir wissen, was sich das Urgesetz der himmlischen Geduld betreffend, gehört. Bitte versteht und erahnt uns ein bisschen mehr, denn für unser ewiges Leben ist eine herzliche Berührung mit einem liebevollen Menschen das freudigste Ereignis. Im reinen Allsein, wo sich meine Pflanzenart der Rosensträucher ebenfalls freudig am ewigen Seinsleben der Schöpfungsevolution beteiligt, geben wir öfter Jubel und Dankausdrücke zur Lichtsonne. Hier auf Erden muntert sie uns immer wieder auf durchzuhalten, vor allem in der Winterzeit, wo uns sehr kalte Nächte plagen. Außerdem richtet sie uns zum Durchhalten auf, weil wir oftmals von Menschen sehr einsam in einen großen Garten gepflanzt leben müssen, wo wir keine innere Kommunikation zu einem anders gepolten Rosenstrauch erleben können. Dies fehlt uns wahrlich. Weil wir so auch auf das gleichgebende und empfangende Dualitätsprinzip des reinen Allseins von unserer gemeinsamen Schöpfungssonne gepolt wurden, um so begnadet ausgestattet eine Liebekraftvermehrung im kleinen Wesenskern zu erzeugen. Er ist unsere ewige Lebensbasis und ermöglicht uns zudem, energetisch zu einer weiteren und höher schwingenden Evolution zu kommen. Würdet ihr den liebevollen Bildkontakt unseres Bewusstseins zu einem anderen Rosenstrauch nachempfinden oder sehen, den wir über unsere kleinen Wesenskerne zusendend vornehmen, dann käme jeder von euch Gartenbesitzer auf die Idee, uns zu erfreuen und in unserer Nähe einen Dualrosenstrauch zu pflanzen. Dieser kann im Wesenskernchen entweder weiblich oder männlich gepollt sein. Vielleicht wisst ihr uns noch nicht geistig und grobstofflich zu unterscheiden. Eigentlich wäre das für euch sehr einfach zu erkennen, wenn ihr hellsichtig wäret. Doch ihr Menschen habt nur fünf, statt sieben geistigen Sinne, die für die Unterscheidung notwendig wären, leider im Einsatz. Doch für euch Menschen besteht die Möglichkeit, uns in unserer Dualwesenheit zu erkennen und zu unterscheiden. Bitte schaut euch unsere Blütenstängel genau an. Sind sie hochgewachsen, ohne viel Blätterschmuck, dann seht ihr einen mehr männlich gepolten Rosenstrauch. Seht ihr welche mit vielen Blättern umgeben, die kürzere Stängel aufweisen, dann seht ihr ein weibliches Schöpfungsprinzip. Diesen äußerlichen Unterschied erkennt ihr sicher schnell. Doch pflanzt uns bitte nicht zu nahe aneinander in euren Gärten oder Landschaften. Da wir als weiblich oder männlich gepolte Rosensträucher auch unterschiedliche Wesenskernchenreifezeiten haben und dadurch andere Schwingungen und Ausstrahlungen aufweisen. Unsere unterschiedliche Wesenskernevolution beeinflusst uns energetisch nachteilig, wenn wir in der Aura einer anderen Pflanze lange vereint leben. Dies lässt uns unser selbstständiges Pflanzenbewusstsein nicht weiterentwickeln das vom Urgesetz des Naturreiches, aber auch für alles selbstständige Leben im Universum von der Evolution her notwendig wäre. Wie ich gerade von den daneben stehenden Schutzwesen und dem Naturputzerwesen Naturgeist, in Bildern mitgeteilt bekomme, gibt es eine gesetzmäßige Evolution für alle Pflanzengattungen im reinen Allsein, wie auch im Fallsein auf den niedrig schwingenden Planeten. Mein Wesenskännchen mit den beiden Urteilchen ist aus dem Gottesherzen. wir nennen es die Ursonne allen Lebens. Sie spendet auch ständig aktiv, mir im Wesenskännchen viele zweipolige Kräfte, die ich zur weiteren universellen Evolution gerne aufnehme. Doch im Dualverbund mit einem Rosenstrauch kommen wir beide am schnellsten zur weiteren Evolutionsreife. Weil wir durch die liebevolle Kommunikation vermehrte Kräfte aus der Ursonne über unsere Wesenskernchen anziehen. Darüber sind wir so glücklich. Hättet ihr Menschen das Gespür für die Dualliebe in euren Herzen wieder voll entwickelt, dann würde keiner von euch alleine leben wollen. Denn wahrlich, das ewige Leben hat nur einzig und allein den Sinn, in der Dualpaarung zu leben und sich herzlich die Licht- und Liebeempfindungen zu schenken. Die Dualliebe erhielten wir dankbaren Herzens als Abgeschenk von unserem allergrößten Schöpfungslicht zu einem freudigen Urewigkeitsleben. Unsere Ausrichtung zueinander in einer selbstständigen Bildkommunikation gestattet uns, eine herzliche Liebeverbindung herzustellen. Nicht solch erkaltete Liebeverbindungen, wie wir sie bei euch Menschen sehen und empfinden, streben wir an, sondern die der reinen Gotteswesen. Sie sehen wir des Öftern als Dualpaare, wie sie ihre Herzen in Anmut im ewigen Licht öffnen. Wir empfinden sie teilweise freudig nach, wenn sie sich in ihren himmlischen Rosengärten aufhalten. Wir erfreuen uns an ihrer Zweisamkeit und ihren zärtlichen Geistkörpervereinigungen. Zwar können wir euch ihre zärtlichen Liebevereinigungen nicht bildlich beschreiben, doch die Liebeempfindungen ihrer Herzen zueinander lassen uns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 unterschiedlich gepolte Rosensträucher in eure Gärten zu pflanzen, womit ihr unser irdisches Dasein versüßen könnt, vorausgesetzt ihr empfindet viel in euren Herzen für uns und seid bereit umzudenken und uns entgegenzukommen. Wir empfinden dann mehr Freude und teilen sie euch wieder mit, indem wir euch unser schönes grünes Kleid zeigen und euch den Duft unserer Blütenkelche entgegenströmen. Manchmal kann eine Rosengattung keinen Duft verströmen, weil wir von euch Menschen hochgezüchtet, ja in unserer früheren Lebensweise genetisch verändert wurden. Darum ist uns leider nicht die Möglichkeit gegeben, euch einen Blütenduft zu schenken. Dies ist ein trauriges Kapitel unserer Rosengattung, die wahrlich oft nur zu kurzlebigen Dekorationszwecken hochgezüchtet wird, ohne dass uns dabei Herzlichkeit entgegengebracht wird. Wir bitten euch im Namen aller Rosensträuch hier, in diesem irdischen Leben umzudenken, dann danken wir mit kleinen Herzensgeschenken den Menschen, die gerne unsere Nähe suchen und auch mit uns zusammenleben möchten. Dir, einem Menschen mit großem, hellleuchtendem Herzen, Wesenskern, darf ich mich mitteilen,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 Dies bedauert er schmerzlich. Du hast dich schon öfters über seine neu gewachsenen Blütenstängel gefreut, doch du hast wieder einmal vergessen, ihn kommunizierend in dir zu empfinden. Deine frühere liebevolle Kommunikation mit ihm vermisst er. Er teilt mir immer wieder mit, dass er traurig über den derzeitigen Zustand ist und bedauert dies. Ich darf mich stellvertretend für ihn äußern.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 dass er einen besseren, nahehafteren Boden bekommt. Danken würde er dir dafür auf jeden Fall, da wir sehr dankbare Schöpfungswesen sind. Dem Ich Bin-Liebestrom aus der Urzentralsonne bringen wir ohne Ende Dankes- und Lobeshymnen unserer kleinen Herzen entgegen. Dies werde ich auch im Anschluss an diese begnadete Bildmitteilung an dich tun, einen Herzensmenschen der mich nur teilweise in der Wiedergabe meiner Empfindungssprache versteht, die ich wahrlich nach dem Gotteswillen aussenden durfte, da dies vom Naturreich der Rosenstreuche ermöglicht wurde. Eigentlich ist unser erschlossenes geistiges Partikel kein das wir im Naturreich haben, nicht in der Lage, selbstständig leuchtend eine längere Mitteilung an die menschlichen Gehirnströme weiterzugeben. Einzelne Impulse auszusenden ist uns aber möglich. Doch die reinen himmlischen Lichtwesen und Naturführer dolmetschen unsere Empfindungssprache für einen Menschen, der ebenfalls begnadet ist, wie wir vom Naturreich Naturreichliebeverbund die Liebesprache des Urlichtes aufzunehmen. Die Vervollkommnung unserer Liebeimpulse geschieht jedes Mal von den Lichtwesen, die uns, unsichtbar für euch Menschen, liebevoll hegen und pflegen. Sie sind immer für uns da, wenn wir in Not sind, oder Hilfe und Erklärung für unseren Lebenszustand von ihnen erbitten. Diese Kommunikationsmöglichkeit mit ihnen lässt uns im Entwicklungsleben hier auf Erden so manches Leidvolle gut überwinden. Auch vom kleinen Wesenskern im Wurzelbereich fühlen wir Geborgenheit und Herzenswärme, weil wir dort viele Liebemitteilungen vom Allgeist erhalten. Wir danken dem inneren Licht und den Lichtwesen, die für die Natur zuständig sind. Auch den gutwilligen Menschen, die uns freiwillig äußerlich hegen und pflegen und ständig in einer Liebeverbindung zu uns stehen, danken wir aus unseren kleinen Herzen. Wir alle aus dem Naturreich, vor allem die von der Gattung der hier, sind im Augenblick dieses kosmischen Geschehens durch die Mitteilung an euch Menschen sehr beglückt worden. Wir würden euch so gerne in einer viel gehobeneren Bewusstseinsschwingung sehen, doch dies ist nur selten der Fall. Ihr lebt wie wir und alle anderen Schöpfungswesen in der kosmischen Freiheit, die uns alle Türen zur freudigen oder weniger freudigen Mitteilung offen lässt. Weil wir unser Leben in freier Gestaltung pflegen, teilen wir uns manchmal dem Naturreich des reinen Seins besorgt mit. Wenn wir zu wenig Licht an einem irdischen Standort erhalten, leben wir vorübergehend im himmlischen Sein unsere ständig fortsetzende Evolution auf einem von Lichtwesen bewohnten Planeten, dann melden wir uns liebevoll den in unserer Nähe lebenden Bewohnern. Sie freuen sich, uns einen Wunsch erfüllen zu können. Meistens ist der Standort nach einem längeren Planetenaufenthalt auf einer himmlischen Ebene weiter nicht mehr so gut für uns geeignet, da nach einem Äon die inneren Magnetströme der Planeten höher schwingen und stärker strahlen. Darum bitten wir um Verlegung unseres Standortes. Diesen Wunsch senden wir selbstständig aus und er verfehlt bei den Lichtwesen nie sein Ziel, doch bei euch Menschen fast immer da ihr in eurer Ausstrahlung mit dunklen Flecken überhäuft seid. Diese verhindern den Empfang des von uns ausgesandten Impulses. Es stimmt uns oft traurig, dass wir euch etwas Vergebens zusenden. Diese Kräfte fehlen uns dann im Tagesgeschehen. Wir müssen uns auch die Kräfte selbstständig einteilen, damit kein Blatt oder Blütenstängel mit Energie unterversorgt ist. Dies beachten wir genau. Die Lichtwesen helfen uns manchmal dabei, doch unsere Selbstständigkeit vom Wesenskern weist uns die Führungsrolle zum Handeln. Wir halten uns nur vorübergehend auf den bewohnten himmlischen Planeten auf. Nach einem bestimmten Äonenzyklus der himmlischen Evolution, gehen wir mit unseren weiterentwickelten Wesenskernen glückselig in andere, höhere Lebensbereiche des Naturreiches über. Dort erleben wir eine Erweiterung unseres Lebensbewusstseins, das mehr Wissen über die kosmischen Gesetze beinhaltet, bis wir ein Lebenspartikelkind dazu gewinnen, das uns mit neuen Mitteilungen in Bilderfacetten beschenkt. Dann ist unser Jubel über den neuen Zustand in unserer Evolution ohne Ende. Diese neue Glückseligkeit, die wir innerlich dazu gewinnen, lässt uns manchen Nachteil in Kauf nehmen.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 obliegt unserer freien Entscheidung im Liebeverbund mit dem himmlischen Naturreich, dem wir unterstehen und mit dem wir ständig mit einem Lichtband energetisch verbunden sind. Wir opfern uns gerne den Menschen und ihren Seelen, da wir wissen, dass uns auf eurem verdichteten Planeten eine wesentlich schnellere geistige Entwicklung unseres Wesenskerns erwartet. Dies wäre euch Menschen zur viel schnelleren Durchlichtung eurer Seele ebenfalls möglich.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 Wir erdulden sie mit wehem Herzen. Auch sind wir euch gegenüber nicht nachtragend, wenn ihr uns mit erkalteten Herzen unsanft berührt. Jederzeit sind wir auf Vergebung eurer schmerzenden Handlungen ausgerichtet. So mildtätig und verzeihend ist das Licht in uns und ebenso möchte es in euch wirken. Wisset ihr Menschen, durch die einströmende Liebeenergie in uns können wir nicht anders empfinden, als euch sofort zu verzeihen?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 Das was ihr uns aus eurem erkalteten Verstand entgegenbringt, ist für uns nicht nachempfindbar. Es bewegt sich dann eine schwarze Wolke auf uns zu, die wir als unannehmbar abweisen, weil sie Fremdbilder besitzt die wir nicht identifizieren können. In ihnen ist das Gegenteil unserer Lichtfreude enthalten, deshalb lehnen wir sie ab. Wir freuen uns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 dass wir plötzlich vom Gesetz des kosmischen Lebens Bildmitteilungen in uns sehen dürfen. Diese erheben uns dann in große Freude, da wir in diesem Moment eine Bewusstseinserweiterung erleben. Wisset ihr Menschen, an eurer Lichtevolution sind wir vom Naturreich mitbeteiligt, vorausgesetzt ihr befindet euch in erhöhter Lichtintensität durch eure Ausrichtung auf das himmlische Leben, dem wir gemeinsam ewiglich angehören. Dieses ist sanftmütig, zart und stets herzlich. Wenn ihr so miteinander im Umgang leben würdet, könntet ihr mit uns wesentlich herzlicher und freudiger zusammenleben. Das wäre für unser irdisches Dasein das Schönste. Danach sinnen wir uns vom Naturreich so sehr. Nun übernimmt ein himmlischer Lichtbote direkt die Gotteseinsprache. Er erhält aus seinem Wesenslebenskern von der Ich Bin-Gottheit Lichtimpulse mit verschiedenen siebendimensionalen Mitteilungsbildern und übermittelt diese unverändert und ungekürzt weiter an den Künder. Diese kommen dann bei ihm in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein dem Sinn nach übersetzt in der dreidimensionalen menschlichen Sprache an, die er schreibt. Es teilte sich ein gelb blühender Rosenstrauch über die hochschwingenden Gehirnzellen eines Menschen mit, der für das Naturreich offen war. Die Senderimpulse des Rosenstrauches zu den menschlichen Gehirnzellen steuerten die dafür vom Gottesgeist erwählten und begnadeten Lichtwesen. Sie wirkten unsichtbar nach dem Gotteswillen mit, damit die nach innen gekehrten Menschen einen kleinen freudigen Lebensbaustein vom Urgesetz der Liebe aus dem Naturreich erhalten. Die schwierige Übermittlung vollzog sich über einen begnadeten prophetischen Künder, der schon über viele irdische Jahre die göttliche Sprache als feinste Empfindungsbilder aufnimmt und sie entweder aufschreibt oder ausspricht, so wie es ihm sein freier Wunsch in diesem Moment als richtig erscheinen lässt. Die Naturreich-Gottes-Offenbarung umfasst einige Gesetzesfacetten, die manchem geistig orientierten Menschen schon bekannt sind. Doch vielen sind sie noch fremd, deshalb einige Wiederholungen, die der Liebegeist aus verschiedenen Perspektiven des Naturreiches vertieft beleuchtet. Das Naturreich im weiterentwickelten Evolutionsstadium kann wahrlich verschiedene Bildmitteilungen selbstständig weitergeben die euch Menschen in Erstaunen versetzen und zum Nachdenken anregen würden, wenn ihr sie empfangen könntet. Leider ist in euch alles verloren gegangen, weil ihr die direkte geistige Beziehung mit dem Naturreich, sowie mit allem kosmischen Leben nicht mehr pflegt. Euch ist das äußere, materielle Leben, das nur sekundär ist, viel wichtiger als das primäre kosmische, geistige Leben, aus dem ihr doch alle stammt. Alles habt ihr zur Seite gelegt. Nur wenige Menschen sind noch bereit, innerlich mit dem Schöpfungsleben zu kommunizieren. Deshalb sind die meisten Menschen erstaunt, wenn sie hören, dass es Menschen hier auf Erden gibt, die die innere Lebenssprache in Bildmitteilungen vernehmen können. Diese Fähigkeit ist viel zu selten geworden, da ihr viel lieber nach außen gerichtet seid. Dadurch entfernt ihr euch vom Ich Bin-Liebestrom und auch von der Sprache des Gottesgeistes, die aber einst euer inneres Wesen als Selbstverständlichkeit vernahm. Nun seid ihr getrennt von eurem ewigen himmlischen Leben. Dieser traurige Zustand lässt die Türen nicht mehr offen für geistig-göttliche Mitteilungen. Deshalb lehnt ihr eure prophetischen Künder meistens ab, die eine andere Sprache sprechen als die Weltbevölkerung. Die Kündersprache ist nicht intellektuell, sondern eine Herzenssprache, die nur mit offenem Herzen zu empfangen ist. Wer das wiederübt, erlebt das Aufblühen seines Herzens und öffnet dafür die Tore zum inneren göttlichen Leben, das euch auf alle Ewigkeit eigen ist. Für euch Menschen unsichtbar, geschieht jeden Moment so viel Leid, das vorsätzlich von unbarmherzigen Menschen am Natur- und Tierreich verursacht wird. Darum bitten die Naturgeister und auch die reinen himmlischen Lichtwesen, die für den ständigen Schutz und die oftmalige Aufmunterung des Natur- und Tierreiches zuständig sind, um die Milde eurer Herzen. Bitte helft mit, euren Mitgeschöpfen ein erträgliches Erdenleben zu ermöglichen, denn sie leiden wahrlich sehr unter eurer Rücksichtslosigkeit und Gesetzesferne. Nicht mit äußeren Spendenbeiträgen und mit eventuell erworbenen Wald- und Landgebieten, darin durch abgrenzende Zäune die Tiere voneinander getrennt werden, sondern einfach mit mehr Verständnis und Liebegaben eurer Herzen. Diese sollten sie wieder erträglich in ihr ursprüngliches himmlisches Lebensbewusstsein führen, indem sie ohne Leid und Schmerzen freudig leben. Die Tiere, Pflanzen und das Mineral im himmlischen Sein, leben untereinander und mit den göttlichen Wesen friedvoll in der Einheit und innerer Verbundenheit. Doch diese Einheit hier auf Erden zu leben ist für sie nicht möglich, da es der grobe Mensch mit seiner niedrigen Lebensschwingung stürmt verhindert. Deshalb sind für sie die von Menschen errichteten Naturreservate, als ein herzliches Entgegenkommen gegenüber der Natur in einem kleinen Lebensbereich, nicht die geeignete Lösung. Die gutwilligen Menschen versuchen damit ihr Gewissen zu beruhigen, da sie unbewusst fühlen, in der Vergangenheit der Natur, vor allem den Tieren viel Leid angetan zu haben. Hätten die Menschen des Gottesgeistes durch Selbsterkenntnis ihrer falschen Verhaltensweise die Absicht zur Änderung und aus Überzeugung, schrittweise die Anpassung an die ihnen bekannten himmlischen Gottesgesetze ernsthaft umgesetzt, dann wäre es nicht zu solchen Gesetzesverdrehungen durch die eigensüchtigen Weltmenschen gekommen, die mit ihren Seelen aus dem niedrigen Fallsein stammen. Sie würden dann nicht so massiv selbstzerstörerisch weiterleben, da sie die hohe Schwingung der seelenwesens kenne, der gutwilligen gottverbundenen Menschen, die mit der täglichen Verwirklichung ernst machen, mit angehoben hätte. Wichtig wäre es für alle gottverbundenen Menschen. Die folgende vom Gottesgeist geschilderte unsichtbare Gesetzmäßigkeit, die wahrscheinlich nur wenige erleuchtete Menschen annähernd verstehen werden, alle Wesen im Fallsein und auch auf einem einzelnen Planeten, sind nach dem Wunsch der Fallwesen, seelisch mit einem magnetischen Lichtband untereinander verbunden. Ähnlich verbunden leben auch die himmlischen Wesen in der Einheit des Gottesgesetzes. Die seelische Verbundenheit sollte die Schwingung im gesamten Fall sein und auf einem ihrer Sonnensysteme, sowie auf den einzelnen Planeten mit ihren im Bewusstsein gleichen Bewohnern ziemlich konstant hochhalten.